Solche Dinger werden jetzt in Masse produziert. So geht's los. Zu den Ferritringen. PD ist schon fleißig am Abwickeln. Das ist für die NPN-Version. Die Anordnung für die Dioden. Nehmen ihr schöne dicke, die so 2-3 Ampere mindestens können. Dann wird der ferrit gilt bewickelt, ja, ich nehme immer so aus Bauchgefühl her 13 Bindungen, geht auch mit 9 oder 10 oder 15 oder 20, je nachdem und dann die zwei zusammentübeln, dass es dann so aussieht. Das ist ein äh Entwickler im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und wenn man keinen Ampermeter zur Verfügung hat und aber auch richtig volle Pulle den remf laufen lassen will, also nicht über die zwei LEDs mit, den, mit dem LED-Schaltplan, dann kann man sich sowas hier basteln. Da gibt es so kleine Drosselspulen. Ja, da ist schon fertiger Draht drauf gewickelt, ganz dünn. Und da rundherum machen wir einfach mit dem Drahtdurchmesser, was man auf unseren Ferrit drauf gewickelt haben, mit einem dicken Draht, so zwei, drei Windungen das reicht und dann wird hier unten auf den draht der schon drauf ist einfach die led angeschlossen ja und wenn dann hier strom durchmacht pulsierender strom dann leuchtet die led und man sieht sofort ob da strom fließt oder nicht das wieder nicht ne? es ist ein bedini der unter wasser oszilliert das ist krass was das Bild hier macht auf der Kamera ja, das ist lustig, oder? also unter Wasser unter Wasser. 0,6 Watt jetzt jedenfalls ne? zwischen 90 und 40 mA und ist eine 36 Watt ne Quatsch, 36 Volt 100 Watt naja, ich kann hier gar nicht mehr quatschen als Quelle hier 16 Volt und, naja, wie immer halt, ne, wir haben es immer halt so ganz abgelegt, die bettini Okay. So, ja, und nur so ein bisschen den Daumen halten. Wunderbar, dann läuft's. Warte mal, bin ich hübsch? Ja. So, Wunderbar. Freilich bist du hübsch. Guten Morgen ja. alle miteinander. Heute machen wir uns mal äh, über das Thema äh, Walkman und wie man elektromagnetische Wellen hörbar machen kann. Zuerst hat äh, Kerosan oder Kreosan, glaube ich, heißt da ein Video hochgeladen darüber, dann hat Kelvin zu Silvester mir seinen sein umgebauten Walkman mitgebracht und jetzt ist es endlich soweit, dass wir uns einen Walkman organisieren konnten, wo wir das auch mal probieren können. Ja, im Grunde kommt es nur darauf an, das Teil auseinander zu basteln und hier diesen, diesen Tastkopf, der da eingebaut ist, der ist dann meistens hier drin, und an der Stelle, die ihr runterdrücken müsst, dass das Ding angeht, ähm, den rausbauen, und das schwarze Kabel hinten dran müsste die Abschirmung sein, normalerweise, und bei uns ist es so, dass die zwei roten Kabel jetzt die Antenne ist. Na, das findet er dann so raus, indem er euch einfach einen kleinen Lautsprecher ran schließt über einen Klinkenstecker, die Batterie reinsteckt, ne, natürlich das Ding anschaltet und dann ähm, auf volle Lautstärke auftritt. Und dann, wenn ihr mit dem Finger hier auf die Dinger drauf tippst, dann müsste sich dann extrem was im Lautsprecher ändern. Jawohl, ja, Batterie ist drin. Ich habe jetzt schon das, das Ding runtergedrückt. Normalerweise, oh, jetzt ist raus. Also hier einschalten, dann unten den Schalter zusammendrücken dann ist er an und dann, wenn er hier vorne an das Kabel rangeht, an das Rote, da merkt er schon, dass sich da übelst was im Lautsprecher ändert. Und um richtig sicher zu gehen, könnt ihr euch einen kleinen Trafo in der Nähe hinstellen. Ich habe jetzt bei mir hier, ich mache mal aus, ich habe bei mir hier meinen Lötkolben genommen und wenn man den dann reinsteckt, da hört er dann die 50 Hertz. So, und so geht's los. Wir sind jetzt praktisch jetzt noch dabei, das rote Kabel hier rauszuführen, uns eine Antenne ranzumachen, die einmal wie so ein, so ein Kreis ist und einmal eine Stabantenne. Da kann man dann, muss ich in Kelvin nochmal fragen, ja, da hat Kelvin dann richtig Ahnung, dann verschiedene Frequenzbänder eben rausfinden und, ja, hätte nicht gedacht, dass es so einfach ist. Hm? Also danke nochmal an Creosan und an Kelvin. Wir machen mal weiter. So, jetzt zum Abschluss mal noch was, ja, Fundamentales, kann man das so sagen. Bei Lithium-Akkus war bei mir bis jetzt ja immer Schluss gewesen mit EMF-Charger. Jetzt habe ich es mir mal getraut. Ich habe vor kurzem das Handy hier im Rückgabebehälter von so einem Altbatterien gefunden. Und der Akku, der hier hinten drin ist, 900 mAh Lithium-Ionen-Akku, der hatte... 0 Volt, 0,00 Volt. Also eigentlich von der Chemie her ein Glück, ich verstehe von Chemie nichts, ne? Sonst hätte ich mir das wahrscheinlich nie getraut. Ähm, ist da eigentlich nichts mehr zu machen. Und dann habe ich den mit so einem Teil hier, also das ist ein äh, 4,5 Volt Netzteil mit 200 Milliampere bringt das nur raus. EMF Charger ran, wie gehabt, ne? wie man es so kennt, ganz normal mit einer LED diesmal, statt mit zwei LEDs, also die LED-Version von dem Schaltplan. Und habe den in Tag dran gelassen. So, äh, dann habe ich den vergessen und nach anderthalb Tagen habe ich rangeguckt und habe gedacht, ach du Scheiße, war das Ding bei 6,41 Volt. Ladegerät abgeklemmt, sofort auf 4,2 Volt runtergefallen und da stehen geblieben. Dann habe ich gedacht, gar nicht mal so schlecht. So, dann habe ich mich informiert, was normal in dem in der Bedienungsanleitung für eine Standby Zeit steht, also wenn man es angeschalten hat, wie lange es läuft und da stand drin bis zu 260 Stunden Standby. Am 8. Mai habe ich das gestartet sozusagen 19 Uhr und am 18. Mai 18 Uhr ist er dann hat er sich dann von selbst ausgeschalten. Ich habe mir die Bestätigung geholt, dass das funktioniert, ohne dass das Ding warm geworden ist, ohne dass das Ding explodiert ist. Hat wahrscheinlich den Hintergrund, weil ich habe ja hier nur ein 4,5 Volt Netzteil und durch die ähm, Wicklung hier drin habe ich ja so eine Art kleinen Vorwiderstand. Also werden wahrscheinlich nur 4,2 Volt dann sowieso nur auf den Akku drauf gehen. Und alles was drüber gegangen ist sozusagen waren die Back-EMF-Pulse. Und... Hier bei dem hat es wunderbar funktioniert. Bin gespannt, wie es bei euch ausschaut. Seid vorsichtig, wie gesagt, Lithium-Akkus, gasdicht, verschlossen und wenn es die aufbläht, dann spätestens dann aufhören. Und damit ihr das auch selbst ausprobieren könnt, haben wir hier einmal welche, die demnächst rausgehauen werden, die Re-EMF-Wochen beginnen, wie gesagt, Massenproduktion ist angelaufen, aber die meisten von euch wollte ich das Ding ja bestimmt selber basteln. So, da habe ich euch hier mal meinen Schaltplan dazu aufgemalt, wie ich die Dinger baue. Ich nehme praktisch einen Ferritring, ne? so, nicht gerade die Größe, so schöne kleine. Und dann ist das hier, ja, der Grundschaltplan. Ähm, das habe ich im Original kombiniert, ne? praktisch die erste den ersten Schaltplan vom René und den zweiten mit den LEDs kombiniert. Hier oben, das soll einen Schalter darstellen. So kann ich dann mit dem Schalter zwischen halber Leistung und voller Leistung hin und her schalten. Das wird dann interessant, wenn ich praktisch nur eine Batterie laden möchte oder zwei in Reihe. Also bis zu zwei Batterien 1,2 Volt in Reihe können damit richtig vollgepumpt werden. Drei Batterien in Reihe 1,2 Volt, das dauert dann etwas lang, aber auch die werden... So halb dreiviertel voll. Aber dafür sind sie eigentlich nicht gedacht, sondern nur für ähm, zwei nickel Nickelmetallitrit oder Nickel Cadmium-Zellen in Reihe oder eben eine Nickel-Cadmium-Zelle in Reihe, je nachdem wie viel Strom ihr da reinjagen wollt und ja, was ihr hier für eine Schalterstellung habt. So, dann äh, dicker und dünner Draht vom Joule-Tief ist klar, ne? wie die bewickelt werden. Das müsst ihr ja mittlerweile bekannt sein. Den Transistor, ich habe euch jetzt hier die NPN-Version aufgemalt auf alle Fälle auf den Kühlkörper drauf machen und am Eingang hier wo praktisch die Spannungsquelle kommt habe ich immer noch ein Kondi drüber gehauen hier bei einem ne, wenn wir nur bis 6 Volt Netzteile haben dürfte ein 6,3 Volt Kondi ausreichen bei stabilisierten Netzteilen wenn ihr so ein 6 Volt Netzteil habt was mit Trafo ist ne, praktisch die Dinger hier diese diese älteren Teile funktionieren auch ganz gut aber da ist die die Leerlaufspannung höher als 6,3 Volt. Ja, wenn ihr aber nur ein 5 Volt Netzteil von so einem Trafo Netzteil erwischen soll, dann kann ihr ruhig so ein 6,3 Volt Kondi nehmen. Das geht ganz gut. So, dann ist dann hier im Output ne, die Ampere Anzeige. Habe ich mir mal so überlegt. Das sind im Grunde nichts anderes als solche, ich glaube als Drosselspulen sind die verkauft wurden Irgendwann mal könnt ihr euch auch selber eine wickeln, ne? einfach irgendwie, ähm, na gut, kleine Ferritringe braucht äh, er halt braucht ihr halt, ne? Aber vielleicht findet ihr das irgendwo drin, ich glaube auf Netz, in Netzteilen, so in Originalgehäusen müsste sowas auch verbaut sein. Im Grunde geht es einfach nur darum, dass in der Mitte, ein ähm, ziemlich dünner Draht drauf ist, mit so ein paar, weiß nicht, keine Ahnung, wie viele da drauf gemacht haben, 20, 30 Windungen vielleicht, oder lass es 100 Windungen sein, und die habe ich mir genommen und habe dann rundherum, wie ihr es hier seht, einfach ein Draht gewickelt, so mit drei, vier Windungen. Normales Trafo-Prinzip und wenn dann hier ne, gepulster, gepulster Strom durchgeht, ne, ich muss ja mal aufpassen mit Strom und Spannung, da gibt es welche, die, die finden das ziemlich lustig bei mir. Ähm, dann fängt die LED mit Blinken an. Ja, jetzt habe ich hier natürlich gar keine LED dran. Fertig sieht es dann so hier aus. Ja, da ist dann hier praktisch eine LED an die dünne Wicklung vorne und hinten rangekommen und in der Mitte gehen wir einfach mit unserem Strom durch. Ja, mit dem Hintergrund, weil ich nämlich mitbekommen habe, dass durch solche Anzeigen und durch Ampermeter, da geht ganz schön, huh, back EMF Flöten, wollen wir mal so sagen, es geht trotzdem, ne, aber bei weitem nicht so schön, wenn solche Anzeigen eben nicht nonstop mit drin sind. Ist bei mir jedenfalls so. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber das sind meine Beobachtungen. Ja, da seht ihr dann praktisch, wenn hier Strom durchfließt, leuchtet die LED. Und wenn kein Strom durchfließt, wenn die Batterie praktisch voll ist und da noch so viel fließt, dann müsste die etwas weniger leuchten. Jetzt kommen wir zu den verschiedenen Condi-Größen. Je nach Netzteil, was ihr da habt. Von der Stärke her, ihr könnt ja 500 Netzteil erwischt haben oder ein 2 Ampere Netzteil, müsst ihr natürlich auch die Bauteile anpassen. Ja. Da ist in allererster Linie der Condi zu beachten. Das habe ich jetzt mal, mache ich bei mir jetzt so. Ich meine, geht bestimmt. Also auf dem Kondi, ja auf dem Condi kommt es nicht ganz so an, aber so sind meine dass das ganz gut funktioniert. Das heißt, wenn ihr ein Netzteil hat was bis 500 milliampere geht, nimmt dann 220 mikrofarad 6,3 Volt Kondi und einen Transistor, der mindestens 1 Ampere schafft ne? und 100 Volt ungefähr durch den BGMF. So, vom Draht her, äh, 03er und 02er Draht nehme ich da für 500 mA und die Dioden sollten natürlich auch mindestens 1 Ampere abkönnen. Ne? Hier, da dürften normale 4007 ausreichen, die dann hier dann schon nicht mehr ausreichen bei den 1500 Milliampere Netzteil. Da haben wir dann 470 Mikrofarad-Kondi, 05er und 03er Draht, nehme ich zum Bewickeln. Dioden mit 1,5 Ampere und der Vorwiderstand, der hier jetzt verbaut worden ist, im original ist der mit 330 Ohm angegeben. Hier nehmen wir ein bisschen weniger Ohm, um, weil wir ein bisschen weniger Spannung haben. Und mit 50 Ohm bin ich da bisher ganz gut gefahren. Aber hier könnt ihr dann einen ganz normalen, wie es den überall zu kaufen gibt, Viertel Watt oder ein halbes Watt oder was die haben. Aber hier müsst ihr dann schon etwas aufrüsten. So, sieht dann hier unten genauso aus. Dann braucht ihr ein 1000 Mikrofarad-Kondi, einen Transistor, der um die 4 Ampere schafft. 0,7 und 05 Watt zum Bewickeln. Dioden mit 2 Ampere und der Vorwiderstand sollte auch so 1, 2 Watt mindestens betragen. Bei dieser Version braucht er nur einen Kühlkörper und bei den beiden Versionen hier, da müsste extra noch, habe ich hier vergessen hinzuzeichnen, den Lüfter mit anklemmen. Der Lüfter, wenn er einen 12-Volt-Lüfter erwischt, könnt ihr den 12-Volt-Lüfter direkt mit hier auf, die, auf den Kondi draufklemmen, ne, plus und minus. Der läuft dann schön langsam, schön moderat, ne, also nicht volle äh, Geschwindigkeit. Und reicht aus. Wenn ihr da einen 5-Volt-Lüfter drauf macht, habe ich dann immer hier noch einen 200-Ohm-Vorwiderstand zum Lüfter gemacht. Da wird dann hier ein bisschen Leistung verbraten. Gut, müssen wir hinnehmen, aber bei dem halben Watt oder sowas, was der Lüfter zieht, ist das eh mal wurscht. Gut. Tja, jetzt könnt ihr euch solche Dinger selbst zusammenbasteln. Womit man dann, wenn er so einen 4,5-5-Volt-Netzteil erwischt, auch Handy-Akkus wieder hinbekommt. Jetzt wollen wir doch aber auch noch mal testen, ob jetzt unser, umgebautes, unser umgebauter äh, elektromagnetische Wellendetektor auch funktioniert. Ja, wir schalten mal an. Hören wir schon was? Ein bisschen hören wir schon was. So, Mal gucken, was der EMF macht. Ah... Ja, das funktioniert. Okay, mal gucken, ob, das, ob sich das auch noch ein bisschen ändert. Jawohl. Wunderbar. Da. Das Ding funktioniert. Bei weitem noch nicht so schön wie ein Kelvin-Seins. Aber der Anfang ist erstmal gemacht. Um zu hören, was sonst noch so für Wellen um uns rumwuseln. So, ganz zum Schluss noch mal zur Produktion, was wir jetzt gestartet haben. Der erste ist schon, da läuft die Auktion schon, Link findet ihr dann unten in der Beschreibung und die anderen, da werde ich dann jeden Tag die Beschreibung hochladen, wie er funktioniert und da wird dann auch die Auktion dann im Link bekannt gegeben. Ich habe mir das so vorgenommen, jeden Tag einen RMF-Charger rauszuhauen. Ne? Ja, ab jetzt wird zurückgebastelt. Um die Segelohren-Bob-Fans, die sich nicht nur für Technik interessieren, nicht zu nerven, so ich das aus auf dem sale bob kanal praktisch der Kanal, den ich extra für Produkte habe. Ja, dass ihr Bescheid wisst, wo es findet. Ansonsten, ich wünsche euch was und bis später.